Eine von den wichtigsten, aber auch frustrierendsten Sachen, die ich im Zusammenhang mit meiner Behinderung lernen musste, ist Pacing. Ich habe extra nachgeschaut und ich habe keine Übersetzung dafür gefunden. Das heißt vielleicht im weitesten Sinne so etwas Ähnliches wie Geschwindigkeitssteuerung. In Bezug auf Behinderung heißt das, dass wir unsere Belastung unserem aktuellen Gesundheitszustand anpassen und uns nicht überlasten, sondern tendenziell etwas langsamer machen. In der Praxis heißt das, dass wir auch an guten Tagen nur so viel machen, dass wir danach keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen von uns tragen und an schlechten Tagen uns die Möglichkeit geben, uns zu erholen. Und das klingt natürlich erstmal nach einem sehr vernünftigen Konzept, aber in der Praxis ist es wirklich ziemlich oft frustrierend. Da hast du mal einen Tag wirklich viel Energie, aber anstatt alles auf einmal jetzt sofort zu machen, musst du dich trotzdem bremsen, sondern nur so viel machen, wie auch wirklich geht, weil du genau weißt, sonst liegst du die nächsten drei Tage eh wieder flach. Das ist so schlimm, wenn ich mal wirklich viel Energie habe. Und ich kann trotzdem nichts machen, weil mir zum Beispiel meine Hände so wehtun oder meine Beine so wehtun. Und ich will einfach nur rausgehen und laufen und rennen und die Welt sehen und die frische Luft atmen. Aber ich muss zu Hause hocken bleiben, weil meine Knie bei jeder Bewegung höllisch wehtun. Oder ich habe die super Inspiration und ich will jetzt sofort was zeichnen, was schreiben, was basteln und allen Leuten darüber schreiben. Aber ich kann es nicht machen, weil. defekt. Und natürlich ist es so, dass ich rational weiß, wenn ich mich bremse, wenn ich Pacing betreibe, schaffe ich insgesamt mehr. Weil ich einfach nach den guten Tagen danach nicht so hart crashe, sondern die überschüssige Energie auch in die schlechten Tage ein bisschen mitnehmen kann. Und weil ich mich an den schlechten Tagen nicht überlaste, sondern schone, sodass ich mich schnell wieder besser fühle. An schlechten Tagen zwingst du dich dann eben nicht, doch noch irgendwas auf die Reihe zu kriegen, sondern du akzeptierst, dass du eingeschränkt bist und lässt es einfach bleiben. Und das ist echt ätzend. Es gibt nichts Schlimmeres, als den ganzen Tag im Bett liegen und nichts machen zu können. Ohne Pacing würde ich mich alle zwei Wochen einen Tag lang total überlasten und den Rest der Zeit irgendwie vor mich hin vegetieren. Und das verträgt sich halt auch super überhaupt nicht mit meinem ADHS, weil sobald ich auch nur ein kleines bisschen Energie habe, dann will ich sofort in der ganzen Welt rumspringen und alles tun und meine ganze Wohnung aufräumen und alle Projekte anfangen, die ich jemals in meinem Kopf hatte und alle Projekte weitermachen, die ich jemals angefangen habe und alle Projekte fertig machen, die ich jemals weitergemacht habe und tausend neue Sachen mir überlegen. Aber stattdessen mache ich dann sowas wie Kochen oder eine Ladung Wäsche in die Waschmaschine tun oder wenn es mir richtig gut geht staubsaugen und an den schlechten Tagen mache ich dann eben im Zweifelsfalle überhaupt nichts außer aufstehen Katzen füttern zurück ins Bett kriechen Pacing kann also dabei helfen, die eigenen Energiereserven optimal einzusetzen und zu verhindern, sehr viel Energie allein nur dadurch zu verschwenden, dass man zu viele Aufgaben auf einmal versucht. Bewusstes Pacing macht einem natürlich auch bewusst, wie stark die eigenen Einschränkungen tatsächlich sind und kann von der Seite her auch ziemlich belastend sein. Wie betreibt ihr Pacing? Oder macht ihr an jedem Tag einfach auf Teufel komm raus so viel, wie ihr irgendwie hinkriegt? Hinterlasst lasst mir gerne einen Kommentar dazu. Tschüss!